Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum hässlichsten Code-Stück, das ihr jemals sehen werdet. Ja, ähm, ich wollte heute nur mal kurz ein kleines Programmchen herzeigen zeigen, was ich ähm, vor einiger Zeit, vor circa einer Woche oder zwei, ähm, mal geschrieben habe. Das eine ziemlich coole Sache macht, meiner Meinung nach. Ähm, ich werde zuerst mal versuchen, die Grundidee dahinter zu erläutern. Also grundsätzlich... Ähm, kennen wir hoffentlich alle Bilder. Ähm, also wenn ich von Bildern spreche, meine ich hier ganz normale Bilder. Ich wollte nicht Paint.net aufmachen, sondern nur Paint. So, ähm, wenn ich jetzt hier ein paar Pixel male, ich soll zuerst nicht den Schwarz malen, machen wir mal Orange. Und wenn ich jetzt diese Farbe hier ansehe, dann sehen wir, dass es hier Rot, Grün und Blau Werte gibt. Die werden normalerweise in Hexadezimal repräsentiert, das bedeutet eben von 0 bis 255 oder in Hexadezimal von 0,0 bis ff. Ja, Jetzt haben wir aber hier, wenn ich sage ff, dann ist jeweils ff ein Byte, das bedeutet wir haben hier drei Byte voll Speicher, mehr oder weniger, die dieses Bild belegt. Ja, ähm, ein Byte läuft auf 8. Auf ähm, also ein F eigentlich in Hexadezimal läuft auf eine 8 in Dezimal heraus. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier diesen letzten Byte praktisch, also es ist jetzt hier nicht hexadezimal, sondern Dezimal. Aber wir können das ja praktisch umrechnen, ähm, indem wir hier einfach 8 abziehen. Das wäre das Limit mehr oder weniger, wie viel wir hoppa, wie viel wir ähm, wegnehmen könnten von dieser Farbe wenn wir jetzt dieses letzte Bit komplett wegschneiden. Oder dieses letzte. diese letzte hexadezimale Stelle. Das bedeutet, wir haben jetzt einfach F abgezogen, mehr oder weniger. Und wenn wir jetzt hier die Farbe ansehen, dann erkennt man eigentlich so gut wie keinen Unterschied. Das ist für das normale menschliche Auge eigentlich genau dieselbe Farbe. Und dieses Prinzip macht man sich bei dieser Methode, die ich heute vorzeigen will, so Nutze, indem man in dieses letzte halbe Byte praktisch ähm, der Farbe eines Bildes Daten hineinschreibt. Ja, das hört sich nach einer sehr simplen Aufgabe an, aber die ist gar nicht so simpel, wenn man ähm, mal sich das Ganze überlegt. Ähm, das Problem ist nämlich, dass wir wirklich nur eine halbe, einen halben Byte speichern können. Ähm, man könnte äh, theoretisch wenn man das Ganze mit einem PNG machen würde, ich mache das hier mit Bitmaps, weil sie wesentlich leichter zu verarbeiten sind, hier in C. Ähm, aber wenn man das Ganze mit einem PNG machen könnte oder würde, kann man relativ problemlos, man müsste es eben nur umbauen, ähm, dann hätte man einen Alpha Channel zur Verfügung, also einen Transparenz-Channel, den es ja in Bit im Bitmap-Format nicht gibt. Da gibt es nur Rot-Grün und Blau, das bedeutet man hätte vier ähm, Farbwerte und man könnte in jedes, in, in immer in die Hälfte dieses, dieser Farbwerte, also ein halbes Byte Daten reinschreiben. Das bedeutet insgesamt zwei Byte Daten, weil viermal ein halbes Byte sind zwei Byte. Ähm, das wäre wesentlich effizienter und man würde den Unterschied immer noch nicht merken. Also, ich habe das praktisch per Hand ähm, getestet. Man merkt den Unterschied nicht, aber ähm, es würde eben zusätzlichen Programmieraufwand bedeuten. Ja, ähm. Ich werde jetzt gleich dieses Programm hier herzeigen. Zuerst mal ein kleiner Disclaimer mehr oder weniger. Ähm, ich würde diesen, ich werde diesen Code zwar ähm, auf GitHub zur Verfügung stellen und auch zum Download und so, aber ich würde das nicht in einem Produktivsystem verwenden, was auch immer man da produktiv verwenden möchte. Das ist eigentlich nur eine Spielerei mehr oder weniger. Ähm, ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein bei allen Programmierern. Die sich wahrscheinlich denken werden, was ich für ein Idiot bin, weil ich kein einziges, keinen einzigen Standard wahrscheinlich eingehalten habe. Ähm, ich werde gleich sagen, ich bin nicht der größte Profi in C. Ich beherrsche grundsätzlich die Sprache, aber äh, mit den Idealismen der verschiedensten Konstruktionen in dieser Sprache bin ich noch nicht ganz so vertraut. Ja, ähm, dann habe ich hier auf der Seite 7 eine Library verwendet für den Bitmap-Zugriff. Die heißt Easy BMP, werde ich auch einen Link in die Beschreibung geben zum Download von diesem. Ähm ja, das ist eine Gratis Library, eben hier Open Source, also da kann man auch reinschauen in den Source Code. Das ist die Copyright Message. Ähm ja, das kann man eben für seine eigenen Projekte verwenden. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen mal mit dem Programm an. Nämlich werden wir uns als erstes die Main-Methode anschauen. Die ist nämlich der wenigste Aufwand. Hier ist einfach mal ein Standardkonstrukt mehr oder weniger zum Parameter einlesen. Oder ich, glaube, ich, ich, glaub, ich werde mal zuerst, zuerst zeigen, wie das Ganze funktioniert, dieses ganze Programm. Dann ist es nämlich, denke ich, leichter, den Sourcecode zu erklären. Also ich bin jetzt hier in einem Verzeichnis auf meinem Desktop, das heißt Image. Und hier gibt es einige Dateien, wobei ich zwei schon löschen kann. Es gibt eine Image.exe, das ist die tatsächliche Exe-Datei, die aus diesem Code kompiliert wurde. Dann gibt es eine Input.bmp-Datei, ähm, die stellt praktisch ein Bitmap zum Input dar. Das ist hier einfach nur ähm, ein herunterskaliertes Beispielbild von Windows. Es ist ähm, 103 x 77 Pixel groß, damit, nur damit die Berechnung nicht so lange dauert. Ich habe das Ganze auch ausprobiert mit bis zu 4 bis 500 Megabyte großen, Bildern und es gab noch keinen Absturz, also es geht theoretisch mit allen Bildern ähm, oder mit jeder Größe von Bildern, solange man genug RAM und genug Zeit dazu also hat, weil bei einem 500 MB großen Bild musste ich circa ich habe über die Nacht den Laufen gelassen den Computer, das heißt so circa 11 Stunden oder so habe ich gewartet darauf. Ja, ähm, wir haben hier eben einen Input.bmp, also die Input-Bitmap-Datei, die wir bearbeiten werden, und eine Message.txt, ähm, wo einfach drei Zeilen hier drinnen stehen, einfach ein bisschen Text. Das habe ich ebenfalls probiert mit sehr großen Dateien. Ich habe zum Beispiel ähm, das Gutenberg-Projekt ähm, heruntergeladen und in ein, eben, wie gesagt, 200 Megabyte großes Bild reintransferiert, mehr oder weniger. Also es hat größentechnisch, denke ich, zumindest keine Limitierungen. Limitationen, wie auch immer. Ja, aber jetzt, wo wir diese zwei Voraussetzungen haben, können wir hier, ich bin hier in diesem Verzeichnis drinnen, in dieser CMD. Und wenn ich jetzt hier Image ausführe, dann zeigt er mir diese ähm, Usage Message an. Die werde ich jetzt mal kurz dechiffrieren für den Normalsterblichen, weil das ziemlich komisch angeschrieben ist. Ja, also man führt eben die exe logischerweise aus, dann gibt es zwei Optionen, entweder Decode oder Encode oder D und E kann man auch schreiben, wenn man möchte. Das heißt, Decode und Encode erklärt sich hier von selber eigentlich. Also Encode bedeutet in die von der Messagepunkt Texte, oh, von der message.txt in die input.bmp BMP ähm, hinschreiben. In unserem Fall hier Message.txt Messagepunkt in Inputpunkt, also ja in in.bmp BMP. In diesem Fall bleibt aber eigentlich die eigentliche Bitmap Datei unverändert Es wird nur eine neue Bitmap Datei erstellt, die heißt output.bmp Output. oder beziehungsweise so wie man den Dateinamen hier angibt Ich erkläre das am besten anhand eines Beispiels, weil ich genau weiß, dass das ähm, keine gute Erklärung ist <lacht> Zu dieser Note hier komme ich dann später noch Also wenn wir jetzt hier eingeben, Image und dann zum Beispiel wollen wir encoden Uh, unser Input.bmp ist in unserem Fall Input.bmp, unser Output nennen wir einfach mal Output.bmp und unser Message.txt ist hier auch Message.txt. Uh, man kann hier natürlich alles reingeben, wenn man möchte. Es wird nur nicht recht viel Sinn haben. Ich denke mal, wenn das hier kein Bitmap ist, das habe ich noch nicht probiert. Aber ich glaube, dann wird einfach stehen, dass das Bitmap nicht existiert, denke ich. Und hier kann man logischerweise auch alles reingeben, also alles was gelesen werden kann, das heißt praktisch jedes Dateiformat. Ja, wenn wir das jetzt hier ausführen, dann gibt es hier ein paar Debug Messages, die ich noch nicht entfernt habe, und wir kriegen hier eine Bitmap-Datei. Eine veränderte mehr oder weniger. Und wenn wir jetzt hier ähm, nebeneinander anschauen, dann sehen wir, es hat sich de facto nichts geändert. Also das menschliche Auge sieht hier nichts. Keinen Unterschied. Ähm, was man dazu sagen sollte zu diesem System ist, dass das Ganze ähm, einen Haken hat. Zumindest glaube ich das, ich habe es noch nicht wirklich probiert, aber ich denke es hat einen Haken. Nämlich bei weißen oder generell einfärbigen Bildern. Das bedeutet, wenn man ein Bild hat, wo nur eine Farbe ähm, präsent ist, mehr oder weniger, dann und, und man verändert einen Farbton ein bisschen, ähm, dann merkt man das eher als wenn man es in so einem bild in, in einem kontext mehr oder weniger verwendet also wenn wir nur eine weiße fläche haben dann bemerkt das auge schneller dass etwas verändert wurde als in so einem ähm, Wimmelbild mehr oder weniger das bedeutet man sollte eben also wenn man einen, ein ganz normales foto verwendet oder eine zeichnung einfach irgendwas wo viele pixel sind dann sollte das ganze eigentlich funktionieren ich rotiere heute halt ziemlich viel mit meiner maus ja, ähm, das ist natürlich alles schön und, schön und gut, dass wir jetzt eine outputbmp datei haben, aber ich könnte euch natürlich immer noch ums Ohr hauen, übers Ohr hauen, ähm, weil ihr wisst ja noch gar nicht, dass diese Messages da drinnen steht. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Ähm, wenn wir hier Image, Decode. Um, unser Input jetzt es verwirrend ist in diesem Fall ist unser Output.bmp von vorher, weil wir wollen jetzt einfach denselben den Output, was sie gerade generiert haben, wieder ins Programm einspeisen. Also machen wir statt dem Input oder als Input Parameter ein Input ein Output.bmp. Das habe ich damit gemeint, dass das hier nicht optimal kodiert ähm, ist. Das könnte man sicher besser machen. Ja und jetzt bei diesem Output.bmp Parameter denken sich wahrscheinlich einige, wozu brauchen wir das? Weil wir schreiben ja jetzt nichts in eine Bilddatei, wir schreiben ja was in eine Textdatei beim Decoden. Und das ist das, wo diese Note hier zum Tragen kommt, mehr oder weniger. Ähm, dieses Output.bmp can be set to anything when decoding, but it has to be set to something, das bedeutet. Wir müssen diesen Parameter setzen, damit das Programm sieht, aha, das sind drei oder vier Parameter. Ähm, aber es ist genau egal, zu was wir setzen. Also ich setze es mal hier auf A, B, C, D, weil es wirklich egal ist. Also es muss nur ein Text drinnen stehen. Und unsere message.txt nenne ich mal output.txt, weil da wird nämlich der Output reingeschrieben. Gut, jetzt drücke ich mal Enter, hoffe, dass das funktioniert und schau mal hier rein. Haha. Wir kriegen, das mache ich mal zu, wir kriegen denselben Output, wie wir hier hineingeschrieben haben. Das heißt, effektiv haben wir jetzt folgendes gemacht. Diese Input.BMP-Datei ist komplett unverändert. Das ist dieselbe Datei wie vorher. Diese Output.BMP-Datei ist dieselbe Datei wie die Input.BMP, nur dass jeweils ähm, eigentlich nur am, recht, am linken oberen Rand sollte man könnte man es erkennen, wenn man wirklich wollte. Meine, wenn man sich es einbildet, dann sieht man hier vielleicht sogar einen dunkleren Fleck. Ähm, also hier werden praktisch einfach Pixel für Pixel Jeweils ein halbes Byte unserer Nachricht reingeschrieben und die werden dann hier aus dem Output.bmp wieder herausgekitzelt. Man sieht sogar wirklich ein bisschen, hier, dass ein paar nicht ganz zusammenpassen, aber wie gesagt, wenn man das in einem hochauflösenden bild macht, dann fällt das wirklich keinem Schwein auf. Ja, ähm, so viel mal zur Funktionsweise, wie das Ganze funktioniert und jetzt schauen wir dann, wie das Ganze unter der Haube aussieht. Ja, ähm, was ich vorher schon angefangen habe, mehr oder weniger diesen Satz, ähm, das ist eine ganz normale Parameterabfrage. Also wir schauen hier, ob argc, also die Anzahl der Parameter, 5 ist, äh, beziehungsweise eigentlich, ob sie ungleich 5 ist. Wenn sie ungleich 5 ist, dann printen wir diese Usage Message, was wir gerade vorher gesehen haben, also diese hier und Return 1. Ähm, dann schauen wir, ob argv 1 ähm, die Code ist oder d, was ich vorher erwähnt habe, das heißt das Ganze funktioniert mit d auch statt mit Decode. Ähm, dann führen wir diese ominöse Funktion Decode aus mit dem Parameter Nummer 2. Das wäre in unserem Fall output.bmp. Also nein, Blödsinn. Doch output.bmp. Ja. Und hier unten haben wir dann Encode, das führt diese ominöse Funktion Encode aus, mit Parametern 2 und 3, also Output.BMP und Input.BMP hier und Output.BMP. Und ja, jetzt schauen wir uns mal diese zwei ominösen Funktionen hier an. Ich werde mal anfangen mit Encode, weil das praktisch die Grundlage bildet nur für Decode. Ohne Endcode ist DECODE relativ schwierig zu verstehen. Also, ich werde es mal mehr oder weniger Zeile für Zeile oder eigentlich Ausdruck für Ausdruck durchgehen. Ähm, BMP Input ist einfach eine Instanz dieser Klasse Easy BMP, also Easy Bitmap. Das ist unsere Input-Datei. Dann schauen wir, ähm, also wir machen Input.ReadFromFile, unser Input-File. Das heißt ähm, zum Beispiel input.bmp und wenn das nicht erfolgreich war, Bitmap doesn't exist. Ähm, ja, jetzt wird es spannend, weil jetzt die Message length ähm, hinein wird, mehr oder weniger. Ähm, das ist auch was relativ Wichtiges weil wir sonst nicht wissen können, wann unsere Nachricht aufhört und das tatsächliche Bild anfängt, weil, wie wir vorher gesehen haben, speichern wir das Ganze nur in die linke obere Ecke des Bildes. Das bedeutet, alles andere, was dahinter kommt, ist kompletter Blödsinn. Es interessiert uns nicht, was da kommt, weil es noch zum Bild gehört. Deswegen kann das keine sinnvollen Daten ergeben. Deswegen machen wir hier MessageLength ist payload.length mal 2. Payload ist in diesem Fall das String, der hineingeschrieben werden soll in das Bitmap. Warum das mal zwei ist, das zeige ich später noch, oder das könnte den schlauen Köpfen auch jetzt schon aufgefallen sein. Da prüfen wir einfach mal, ob die message Length größer ist als die Image-Dimensionen. Also wenn man logisch denkt, dann kommt man darauf, dass in ein Bild mit zum Beispiel 50 mal 50 Pixeln genau 2500 Pixel drinnen sind. Also Höhe mal Breite und so viele Buchstaben können wir da reinspeichern. Wenn ja, dann schreiben wir so eine Error-Message. Ähm, ja jetzt wird es umständlich damit, das, das habe ich damit gemeint dass mich die C++ Programmierer hassen werden ich mache hier einen String Stream Es wird den C++ Programmierern bekannt sein ähm, wem es nicht bekannt ist, das ist praktisch einfach ein Tool mit dem man einfach Strings konkatenieren kann in C++, weil sonst ist es nämlich ziemlich kompliziert und aufwendig ja ähm, hier in diesen StringStream schreiben wir einfach rein jetzt wir diese Methode setFill, dann setWith, also setW ähm, dann Hex und dann die MessageLength. Das bedeutet im Klartext. Ähm, wir nehmen an, wir haben jetzt eine MessageLength von 24. Ähm, dann wird dieses, das, das Ganze umgewandelt in 0,0 0, 0, und was auch immer die hexadezimale Repräsentation von 24 ist. Ich schreibe jetzt mal 24, obwohl es nicht stimmt. Ähm, ja. Das heißt, das kommt dann am Ende hier raus. ZW macht, also setzt einfach die Breite des Strings, der geschrieben wird, auf genau 8. Das bedeutet, egal was wir hier reinschreiben, der String wird immer 8 ähm, weit sein. ZFill ähm, setzt einfach, wenn dieser String kürzer ist als 8. Das also acht Zeichen. Dann fülle es mit diesem, mit diesem Buchstaben auf. Und zwar davor. Deswegen wird, werden hier davor lauter Nuller gesetzt. Dann Hex steht einfach für die hexadezimale Repräsentation. Also, dass wir nicht die Dezimale, so wie ich es jetzt gemacht habe, reinschreiben, sondern, ähm, die hexadezimale. Ähm, ja. Ich könnte das sogar umrechnen, eigentlich. Ich hebe mal den Taschenrechner auf, nee, aufmache. Programmierer, dann 18. Das 24 wäre 1, 18 jetzt ist das Hexadezimal, das stimmt das Ganze auch, also wenn wir eine Länge von 24 haben, also wenn MSG-Length 24 ist, dann schreiben wir hier 0000 0, 0, 0, 18 hinein. Gut, ähm, soviel dazu. Dann machen wir hier diesen Array aus Zahlen praktisch. Ähm, Message-Length-Split Das hat wieder einen bestimmten Grund weil wir ja, wie wir uns erinnern, in jedes Pixel eines Bildes nur einen halben Byte hineinsprechen können nämlich die spezifisch gesehen die letzte Hälfte des Blue Bytes Deswegen müssen wir das Ganze so aufteilen, dass es in ähm, ja, in diese U-Jars hier, also unsign char, was in diesem Fall, äh, ich denke mal 4-Bit wären kann mich aber auch täuschen, es kann auch sein, dass 8-Bit sind, aber wir müssen es grundsätzlich in 4-Bit-Zahlen irgendwie bekommen. Das machen wir eben hier mit, dass wir das einfach mit dieser Single-Char-To-Int-Funktion, die ich später noch herzeigen werde, einfach aus dem String uns jeweils die Zahlen herauskitzeln. Ja, jetzt haben wir hier dann einen Array, also wenn wir hier wieder unser Beispiel nehmen, haben wir einen Array mit folgenden Elementen, 0, 0, 0, 0, 1 und Acht aber nicht als Strings, so wie hier oben, also das wäre eigentlich ein String, sondern das sind tatsächliche Zahlen. Gut, ähm, dann wird dasselbe eigentlich nochmal gemacht mit dem Payload, also mit unserer Zeichenkette, die wir hineinschreiben wollen. Das ist de facto dasselbe, aber es passiert etwas anderes, nämlich, ähm, dass wir Chars haben. Das bedeutet, wir haben jetzt keine Zahlen mehr, sondern, also, wo wir wissen, dass es Zahlen sind, sondern wir haben einfach irgendwelche Buchstaben. Deswegen mache ich jetzt hier wieder einen, einen char-Array, also ein Character-Array eben mit, wieder dieser Länge, mit der Message-Length, warum ich hier payload.length mal 2 geschrieben habe, keine Ahnung. Was jetzt wieder logisch erscheint, auch warum hier oben message-length, äh, payload.length mal 2 war, nämlich weil wir ja immer nur einen halben Byte hineinschreiben können. Deswegen, könnt hier eigentlich MSG Length machen. Ähm, deswegen können, müssen wir das eben immer die doppelte Länge nehmen. Weil, wie wir wissen, ist ein hier, also ein Character genau ein Byte. Zumindest ein UTF-8 Char ist ein Byte. Und wenn wir einen Byte speichern wollen, dann brauchen wir hier zwei Pixel. Deswegen wird es durch zwei geteilt. Ja, ähm, ich mache das jetzt auch hier ein bisschen dirty. Das könnte ich auch wieder MSG Length. So, ähm, wir schauen hier einfach ähm, von 0 bis Message Length minus 1 ähm, und wir nehmen nur jeden zweiten und das ist wichtig, weil wir hier unten immer 2 auf einmal zuweisen. Eigentlich, wir haben ein asymmetrisches Verfahren mehr oder weniger hier, ähm, dass wir müssen ja, wenn wir logisch nachdenken, wieder ähm, jedes. Wir müssen die Bits, die, die Bytes praktisch aufteilen. Das ist richtig schwer, das zu erklären. Ähm, wir müssen die Bytes praktisch aufteilen. Das bedeutet, ähm, das machen wir hier mit ein paar bitweisen oder bitweisen Operationen. Wir nehmen mal den Charakter, wo wir gerade sind. Also zum Beispiel beim ersten. Ich nehme jetzt mal den ersten Durchlauf als Beispiel. Sagen wir, wir haben die Zeichenkette ABCD. Dann ist das erste ein A. Das ist schwer zu erklären. Ich denke, ein A, ein kleines, ist 97 in Hexadezimal. Das heißt, rechnen wir hier mal 97 um. Das wäre 61. Das heißt, an der ersten Stelle hätten wir die Hexadezimalzahl 61. Da hätten wir dann 62, 63 und 64. Logischerweise, weil das ja immer nach, nacheinander folgende Buchstaben sind. Gut, das heißt, im ersten Durchlauf hätten wir im ersten, also im Payload Split i, ähm, Payload, ja, Payload, Split I ähm, Payload i durch 2, das heißt 0 durch 2 ist 0, das bedeutet wir bekommen hier 61. Das Bit-Shiften wir jetzt mit 4, ähm, ja, für alle, die nicht wissen, was ein Bitshift shift ist, und das werden denke ich mal einige sein, ähm, ein Bit-Shift macht eigentlich nichts anderes als. Bits, also eigentlich das, was es, was der Name schon sagt, eigentlich nur Bits nach links oder rechts verschieben. In unserem Fall nach rechts, weil diese zwei Pfeile hier, oder diese zwei, äh, größer als Zeichen, nach rechts zeigen, deswegen verschiebt sich das nach rechts. Das bedeutet hier unser 61, wenn ich das hier mal in binär konvertiere, hätten wir diese Zeichenfolge und ich setze hier nur eine Nuller davor, wenn wir einen Bitshift mit 1 machen würden, also das praktisch, Bitshift Shift nach rechts, einen nach rechts, dann würde herauskommen, 0011, 0000, weil, ähm, das sieht man eh relativ deutlich, es wird hier einfach eine Null hinzugefügt, also die kommt praktisch aus dem Nichts, wir haben hier davor eine Null stehen, so, oder eigentlich so, ähm, das habe ich mich selbst verwirrt. <lacht> ja, wir haben hier davor eine Null stehen, mehr oder weniger, und die wird dann halt hier angefügt. Genau dasselbe passiert hier drüben mit dem Overflow, der wird einfach weggelassen. Also der wird auf der rechten Seite weggeschnitten. So, wenn wir jetzt hier mit dieser Zahl einen Bit-Shift mit 4 machen, dann wird praktisch das hier mit alles mit Nullen aufgefüllt, weil wir diese versteckten Nuller von links daher kommen. und die rechte Seite, diese rechte Seite hier, wird einfach abgeschnitten. Oder habe ich mich vertan. So. Und das bedeutet im Endeffekt bedeutet das einfach, dass das links hier 0 ist und dass die linke seite dass die rechte Seite dieses Bytes ist, die linke Seite dieses Bytes ist. Ja, der Zweck des Ganzen ist, dass wir dann in diesem ersten Paket die linke, den linken Teil unserer Zahl drinnen haben. Das heißt, das wäre in unserem Fall. wenn wir das konvertieren, 6 den wir hier, das ist die linke Zahl praktisch. Das Ganze ähm, machen wir eben für jeden Buchstaben. Dann für i plus 1, das wäre in unserem Fall 62, also 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ähm, das mit dem Verfahren wäre es etwas anders, das könnte schon etwas logischer sein für, für die Zuschauer, <lacht> für euch. Ähm, hier wird einfach ein Bitweises UND mit 0x0f gemacht. Das heißt ähm, ein UND macht praktisch ähm, 0x0f korrespondiert praktisch zu 0000 1111. 1, 1. Also hier auf der linken Seite haben wir lauter 0 und hier auf der rechten Seite ein f, das heißt lauter 1. Und ein UND macht nichts anderes also ein Endgate nicht an macht nichts anderes als ähm, es gibt nur 1 aus, wenn beide dieser Zahlen hier 1 sind. Das heißt wir haben beim ersten eine 0, weil 0 0. Dann haben wir 1 und 0, ist trotzdem 0. 1 und 0 ist immer noch 0, 1 und, also 0 und 0 ist immer noch 0. Und dann haben wir hier wieder 0, weil 1 also 0 und 1, dann wieder 0 und 1, dann haben wir 1 und 1, das bedeutet, es kommt 1 und dann haben wir wieder 0 und 1. Anders kann das verstanden werden in diesem Kontext, dass nur die Zahlen von hier oben durchgelassen werden, wo hier 1 stehen. Das heißt, das ist praktisch ein, ich stelle mir das immer so als, als Tor vor. Das Tor wird geöffnet für diese rechte Seite, aber für diese linke Seite bleibt es geschlossen. Das heißt, hier kommt nichts durch, hier schon. Ähm ja, so kann man sich das illustrieren. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich erklärt. Und wenn wir jetzt hier, ich hätte eigentlich noch beim ersten bleiben sollen. Also wir haben hier wieder nur unser 61. Ich weiß nicht, warum ich das zweite schon genommen habe. Ähm. Hier haben wir dann den rechten Teil unseres 61, also 0001 ist 1. Das heißt, wir haben hier die 6 und hier die 1 in zwei verschiedenen Paketen mehr oder weniger. Ja, ähm, das wäre es mal zur Aufteilung. Also so wird dann der ganze Array einfach aufgeteilt. Und dann geht es eigentlich schon ins Eingemachte. Ähm, das ist jetzt nämlich richtig schön dort. Wir, haben, wir machen hier einen neuen RGBA-Pixel wieder, eine Klasse der Easy Bitmap ähm, äh, Library oder Bibliothek, wie man sagen möchte. Ähm, den nennen wir einfach mal Pix. Und dann gehen wir die ersten 8 Zeichen der ersten Reihe durch. Das ähm, rührt daher, dass wir ja hier immer 8, also wir haben hier oben Set 8 gemacht, das heißt wir wissen genau, dass dieser Message Length Split. Ähm, Array immer 8 Zeichen lang ist, wir haben auch hier eine fixe Größe, das bedeutet, der kann gar nicht kleiner oder größer als 8 sein. Das heißt, wir iterieren einfach mal durch die ersten 8 Pixel durch. Ähm, Pix ist Input.getPixel, ähm, x und 0, wenn wir uns erinnern, Input war unser Bitmap, getPixel ist einfach eine Funktion, die einen Pixel getet, wie der Name schon sagt eigentlich. Ähm, x0 heißt einfach in der ersten Zeile, also ich schreibe das mal standardmäßig links oben hin, sehr undynamisch, aber es ist ja nur eine Spielerei. Das heißt, es wird einfach ähm, auf die ersten acht Zeichen praktisch der ähm, oder auf die ersten acht Pixel von links oben gesehen geschrieben. Ähm, ja Dann wird einfach pix.blue ähm, und ist gleich, also ein paar, wieder ein bitweises UND ähm, eingesetzt mehr oder weniger, um jetzt aber hier genau das Gegenteil zu machen wie hier oben. Ähm, wir machen das Gitter, also das, das Tor in die andere Richtung. Wir schneiden den rechten Teil nämlich, also wir setzen den rechten Teil auf 0 und der linke Teil, hier wo das F steht, bleibt vorhanden, der rechte Teil wird abgeschnitten. Das hätten wir auch machen können, indem wir zuerst einen Bitshift nach rechts mit 4 Bit, 4 Bit machen und dann einen Bitshift nach links mit 4 Bit. Das hätte dasselbe Resultat gebracht, aber so ist es nur noch mal einfacher. Und dann fügen, fügen wir einfach diesen Pix.Blue, machen wir einfach eine Addition, weil wir genau wissen, dass diese... Diese, diese Zahl was hier drinnen steht nur 4 Bit nur vier bit großes äh, mit message lengths unterstrich split äh, indexer x das heißt wir haben dann praktisch wenn wir hier 000018 die unsere message length hatten wie wir uns erinnern dann hätten wir hier in den ersten paar pixeln was auch immer der wert von also wenn wir es annehmen der blue wert wäre ich nenne es mal irgendwelche random zahlen Ich sich 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, im ersten Schritt wird es hier einfach die rechte Hälfte jeweils abgeschnitten. Das heißt, wir bekommen ähm, einfach überall 0. 0 statt den Zahlen, was rechts steht. ist. ist bei diesem Schritt hier. Ähm, wenn wir das jetzt hinzufügen, hat, hätten wir 7, 0 immer noch, weil wir hier oben einen Nuller haben. Das heißt, wir hätten eigentlich überall Nuller. Außer dann, da hätten wir. Nein, da habe ich irgendwas falsch gemacht. <lacht> da fehlen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, da fehlen ein paar Nuller. So, jetzt haben wir genug Nullen. Ähm, wo war ich da? Das heißt praktisch, dann hätten wir hier 6,1 und 7,8, weil hier oben diese zwei, die, diese ähm, Zahlenkette wird einfach in diese Zahlenkette hineingesetzt, mehr oder weniger. Dann machen wir hier Set Pixel also der Pixel wird wieder gesetzt und dann haben wir mal unsere ersten 8 Pixel. Ja, dann gehen wir hier mit einer, äh, mit einer verschachtelten Vorschleife einfach durch X und Y jeweils von der Breite und Höhe des Input-Bildes. Wir lassen die ersten 8 Pixel in der ersten Reihe aus, das bedeutet, wenn Y 0 ist und X unter 8, dann sagen wir einfach continue, continue, ich spreche das Wort jedes Mal falsch aus. Ähm ja, das heißt, wir überspringen das Ganze einfach. Ist wieder etwas dirty, aber es funktioniert. <lacht> ähm, das jetzt setzen wir wieder Pix auf, also wir machen de facto dasselbe, wie wir hier oben gemacht haben. Eigentlich machen wir genau dasselbe. Nur dass es hier noch eine Besonderheit gibt, nämlich dass wir schauen, ähm, ob wir die Länge noch nicht überschritten haben. Das heißt, wir schauen hier praktisch, ob die, da könnte ich hier eigentlich wieder Message Length nehmen, ob die Breite des Bildes mal Y. Also wenn wir jetzt bei der dritten Zeile wären, dann, und das Bild ist 100 Pixeln, hätten wir hier 300 plus, ähm, wie weit wir in dieser Zeile schon sind, minus 8 wegen den 8 Offset vom von der Message Length. Ähm, wenn das kleiner ist als die Message Length, also wenn wir noch Platz haben, nein, eigentlich nicht, wenn wir noch Platz haben, sondern wenn wir noch eine Nachricht haben, ähm, dann schreibt das rein. Weil, wenn wir ne wenn nämlich die Nachricht aus wäre, dann würde es hier zu einem Index Out of Range Dingsbums kommen. Das heißt, es würde irgendeinen zufälligen Bullshit reinschreiben, den wir eigentlich nicht haben möchten. Ja, dann machen wir hier wieder das altbekannte Verfahren rechte Hälfte abschneiden, addieren, fertig Input.zpixel Pixel machen wir hier nur mehr ähm, ja das ist lustig ähm, ein Open, also eine Datei öffnen dieses Output-File also zum Beispiel Output.txt in unserem Fall und das öffnen wir mit dem Berechtigungs- Identifier W das bedeutet falls die Datei existiert ähm, löschen, also nicht löschen sondern leeren praktisch also alles den ganzen inhalt löschen und wenn sie nicht existiert dann anlegen und diese datei schließen wir gleich wieder dann machen wir input.write to file das ist auch eine funktion dieser easy bitmap library und dann deleten wir noch wie es sich in C gehört das war eigentlich die ganze encode funktion ich hoffe ich habe das mal etwas gut erklärt mehr oder weniger ja, wie gesagt, ich hoffe es zumindest, also wenn es noch Fragen gibt, hier unten gibt es eine Kommentarbox, da kann man ganz viele Fragen stellen. Und ich bin mir sicher, dass ich jede einzelne beantworten werde. Ja, dann kommen wir jetzt zur Decode-Funktion. Die ist eigentlich jetzt nichts mehr besonderes, weil wir ja wissen, wie unser Encoding-Format funktioniert. Äh, wir machen hier wieder bis hier eigentlich dasselbe wie oben, also wir schauen einfach nur ob Input. Dann string stream Red Werde. Ich kann schon wieder nicht reden. Ich rede ist eh schon eine halbe Stunde am Stück, ist mir nicht mehr. Ähm ja, äh, was sollte ich sagen? Genau, das ist die String, stream Red. Ähm, ist einfach der Return-Wert, indem wir dann unsere ganzen. Also am Ende wird das Ganze zurückgegeben und das ist einfach unser String, der die ganzen Daten enthält. Jo, ähm, dann machen wir einen Counter, der ist nachher wichtig. CoinChow ist nachher auch wichtig, RGB Pixel, das ist wieder dasselbe wie oben, Message Length äh, müssen wir gleich ermitteln. Und ja, das geht so. Wir machen wieder eine String Stream für die Message Length äh, unterstrich SS für String Stream. Dann gehen wir wieder durch die ersten 8 Pixel durch. Das ist zwar etwas. Ähm, man würde es im Produktivbetrieb so machen, deswegen habe ich am Anfang diese Warnung mehr oder weniger gesagt, nicht im Produktivbetrieb einsetzen, weil wenn man da ein anderes. Ähm, also ich habe es noch nicht getestet. In diese Decode-Funktion ein Bild hineinzugeben, was noch nicht encoded wurde. Ähm, es würde wahrscheinlich irgendeine Riesenzahl oder eine winzige Zahl bekommen als Message Length und dann einfach boah, irgendwo herumlesen im Speicher und Segmentation Fault und alles explodiert. Also, wie gesagt, das ist nur zu Testzweck. Man kann das natürlich, also ich, das ist nicht, nicht meine Idee gewesen. Also, es gab diese Idee schon vorher, das ist bekannt worden, unter dem Prinzip der Steganografie. Das ist, das bedeutet einfach, dass man Sachen in der in, im Frei erkennbaren in der frei erkennbaren Sicht des Menschen versteckt. Gibt es ganz oft, gibt's auch. Das gab es zu den zu Zeiten der alten Ägypter schon. Also es war nicht meine Idee. Ihr könnt das, diesen Code auch gerne verwenden und verbessern für eure etwaigen Projekte. Bitte verdient euch dumm und dumm und weiß Gott was damit. <lacht> um, ja, also ich erhebe keinerlei Anspruch auf diesen Code. Wo war ich? Ich habe keine Ahnung, wo ich war. Genau, wir suchen uns wieder den Pixel raus und schreiben in diesen String Stream die Hexadezimale Repräsentation von diesem Pixel, also der rechten Hälfte dieses Pixels hin. Wir machen wieder dieses diesen UND-Trick von vorher, dass wir nur die rechte Hälfte nehmen, konvertieren das in ein short also in eine Zahl, die uns bekannt ist. Ähm, und schreiben das in diesen Message Length String Stream hinein. Dann machen wir die coole strtol, also String to Long Funktion. Schreiben das in die Message -Length und alle sind glücklich. Jetzt machen wir hier wieder unsere verschachtelte Vorschleife mit x und y überspringen. Ähm, nein, die überspringen gar nichts. Doch überspringen schon was, nämlich die ähm, ersten 8 die ersten acht Pixel wieder, also in der ersten Zeile. Äh, dann zu dem komme ich später noch, was das bewirkt. Ähm, jetzt, machen wir, jetzt getten wir wieder diesen Pixel. Und ich habe hier eine Count-Variable, die einfach jedes Mal bei dieser Schleife inkrementiert wird. Ähm, Modulo macht, also das ist dieses Prozentzeichen hier ist der Modulo-Operator, der macht nichts anderes als den Rest mehr oder weniger ausrechnen. Das bedeutet, ähm, wenn wir uns ans Dividieren der Volksschule erinnern, da hat man ja per Hand dividiert und dann einen Rest herausbekommen. Oder in der Grundschule, wie es in Deutschland heißt das heißt, wenn wir jetzt hier haben 0 und wir rechnen Modulo 2, ist das Ganze 0 weil 0 durch 2 ist 0, Rest 0 1 durch 2 wiederum ergibt 0 mit Rest 1, das bedeutet wir bekommen 1 Hoppla. 2 Modulo 2 ist, also ergibt 1 aber der Rest ist 0 3 Modulo 3, äh, 2 ergibt Ergibt 1, aber der Rest ist 1. Und wir sehen hier schon ein Muster mehr oder weniger. Also sieht man 0101, das bedeutet, wir bekommen praktisch alle, mit dieser mit diesem Ausdruck hier, alle geraden Zahlen. Und ich bin mir sicher, dass diesen Operator hat jeder schon gekannt und ich habe das jetzt komplett unnötig erklärt. Ja, jedenfalls bei jeder geraden Zahl beginnen wir einen neuen Char, indem wir die rechte Hälfte nehmen und einfach in den Current Char, Current, Current, reinschreiben. Ja, else, also bei jeder ungeraden Zahl, äh, fügen wir es zum aktuellen äh, Char hinzu, indem wir das Ganze einfach nach links, 4 nach links bitschiften, weil ähm, wenn wir uns das jetzt vor Augen führen, haben wir zum Beispiel 000, ich habe jetzt die Zahlen leider vergessen, ich glaube es war 0110, ähm, hätten wir jetzt hier nach dem ersten drinnen stehen, nach diesem hier jetzt machen wir eine BitShift nach links 4, das heißt wir haben hier 01100000. Nach dieser Operation hier. Nach dieser Operation haben wir dann drinnen stehen 0110. Ähm, was auch immer die andere Hälfte war, ich gehe erst von 0. Nein, ich glaube es war 0001. Ähm, hier wird eben nur die rechte Hälfte des Blue Bytes verwendet. Und eben hinzugefügt. Ja, dann wird das Ganze dazu geschiftet und ja ich merke dass ich was komplett unnötiges gemacht habe ähm, hier ich habe gesagt zu dieser zeile komme ich später ähm, hier unten gibt es nämlich einen marker der heißt end und ich ähm, praktisch wenn die message length erreicht ist also das ist praktisch dasselbe If wie hier oben schauen einfach ob ähm, die, unsere aktuelle Position in der Datei größer ist als die Message length von den Jahr gehen wir zu End, also go to End. Das ist aber unnötig, weil ich hier ich, ich dachte wahrscheinlich, dass ich das an dass ich das öfter brauchen würde, habe ich aber nicht. Das heißt, ich kann hier einfach nur so machen. Ah, Vorbereitung ist alles. Für alle, die nicht verstanden haben, was ich jetzt gemacht habe, vorher habe ich hier unten ähm, bin ich praktisch hier bei diesem Ausdruck dann, wenn der True war, aus der Schleife rausgesprungen und habe dann ein Return gemacht, aber ein Return springt sowieso aus der ganzen Funktion raus, also kann ich das auch gleich so machen. Diese .str-Funktion ähm, macht einfach nur von einem String-Stream die ähm, den String-Wert praktisch. Ja, ähm, das war's eigentlich auch schon zu diesem, nein, das war es noch nicht zu diesem Programm. Ähm, ich habe hier noch diese -Punkt -H, die punktate ähm, so eine kleine... Funktionensammlung kann man nicht wirklich sagen, die ich geschrieben habe. Ich habe hier nur ein paar Type-Devs drin, um mir, um mir das Leben leichter zu machen. Also unsign-jar wieder auf ujar, unsign-short auf ushort, unsign-int auf uint, also einfach, dass ich nicht so viel zu schreiben habe. Using-namespace-std wird gemacht, dass ich nicht immer c, äh, std zu Doppelpunkt out machen muss. Um, hier habe ich eine Methode, die einen Integer zu einem String konvertiert. Das ist nur so eine kleine Rapper-Methode. Um, hier wird einfach ein String-Stream gemacht, den Number reingeschrieben und dann das Return. Und das ist die coolste Funktion ever. Die gibt nämlich einfach, die die konvertiert aus einem Char ähm, zu einem Integer, also die hexadezimale Repräsentation davon. Das heißt, es macht tatsächlich nichts anderes, als dass, wenn hier ein 0 reinkommt, gibt es 0 zurück, wenn ein 1 zurückkommt, gibt es 1 zurück, wenn ein a zurückkommt, hoppla, wenn ein a zurückkommt, gibt es 0xa zurück, wenn ein b hinkommt, gibt es 0xb zurück und so weiter. Das Ganze bis 0xf und ja. Wenn nicht, dann gibt es Null zurück. Ja, ähm, und das war's jetzt, denke ich mal, zu diesem kleinen Programmchen. Wie gesagt, ähm, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, ich bin mir fast sicher, dass es dazu noch Fragen gibt, weil ich nicht der Beste im Erklären bin und schon gar nicht in dieser Programmiersprache beziehungsweise bei so einem komplexen Problem. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich könnte mit, also ich, ich werde einen Link zu, zum, zum GitHub-Projekt unten posten, ihr könnt damit herumspielen so viel ihr wollt ihr könnt es ähm, lizenzieren für irgendwelche von euren projekten verwenden auch kommerziell ist mir komplett egal ähm und ja den link zum easy bitmap werde ich auch in die beschreibung reinhauen gut ähm, ich überlege gerade schon die ganze zeit ob es noch irgendwas zu sagen gibt aber ich denke mal nicht ja ähm, dann bleibt mir eigentlich nur mal eins zu sagen ähm, viel spaß mit diesem programm und euren Bild herumspiele rein und auf Wiederschauen.